Jesus sagt, glückselig sind die Glauben, ohne zu sehen. Der Heilige Geist hat mir schon öfters was gezeigt, mir was eingegeben, von dem ich dann wusste, dass es stimmt und dass es vom, wirklich vom Heiligen Geist kommt. Dann habe ich die Dinge auch weitergegeben. Und in der Anfangszeit, als ich zum Glauben kam, da wusste ich dann nicht so genau, steht es jetzt in der Bibel und wenn wo, hat mir Gott erst Monate, manchmal ein Jahr später die Bibelstelle zugeschenkt, die das Ganze dann noch bestätigt hat. Mir ist schon mehr als einmal passiert, dass jemand, der mir vorgeworfen hat, dass das, was ich sage, gar nicht in der Bibel steht, dass es doch in der Bibel stand. In der Bibel steht, im Wort Gottes, dass er den Hochmütigen die Augen verschließt. Und so war es halt bei denen, die waren hochmütig, die waren rechthaberisch, die hatten Geist der Rechthaberei. Das ist kein Geist von Gott. Also ich mache es so, wenn jemand eine andere Meinung hat, wenn jemand mir was anderes sagt, was mich mit dem übereinstimmt, was ich glaube, in Bezug zum Glauben zu Gott, dann bete ich zu Gott und frage ihn, was stimmt. Gott antwortet uns.